Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute dreht sich alles darum, wie Sie in weniger Zeit mehr Gewinn machen. Warum kaufen wir ein Apple und kein Nokia? Ehrlich gesagt habe ich gar keine Ahnung, ob es Nokia überhaupt noch gibt. Warum kaufen wir Kleidung von Tommy Hilfiger und nicht fürs gleiche Geld den ganzen Laden bei Kick? Warum haben wir in der Garage ein Audi stehen und kein Dacia? Für alle die, die kein Statussymbol brauchen. Toller Werbeslogan, aber warum das absoluter Selbstbetrug ist, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Mein Name ist Ann-Kathrin ich bin Tochter einer Schreinermeisterfamilie und habe mich als Marketing-Expertin darauf spezialisiert, Handwerksbetriebe hin zur Meistermarke zu führen, weil sie so Traumkunden und Fachkräfte ganz problemlos generieren. Genug gequatscht, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video, ich freue mich auf über, über eure Rückmeldung. Gibt mir ein Like, schreibt mir in den Kommentaren oder schreibt mir einfach ganz persönlich eine E-Mail. Auch das finde ich wunderbar. Viel Spaß! Ich persönlich mache mir wenig aus einer Automarke. Es muss jetzt kein Dacia sein, aber es braucht auch kein Porsche sein. Für mich ist es ein Gebrauchsgegenstand, der mich in ordentlicher Form von A nach B bringt. Zugegeben, um von A nach B zu kommen, könnte ich auch das Fahrrad nehmen. Warum also ein tolles Auto kaufen? Naja... Den Luxus gönne ich mir. Das sagen so ziemlich viele und das ist nicht nur beim Auto der Fall. Warum kaufen wir uns die teure Kleidung? Warum kaufe ich mir eine Jacke bei einer super guten Marke, Tommy Hilfiger oder was auch immer und dafür nicht im gleichen Preis den ganzen Laden bei Kick? Was ist denn eigentlich Luxus? Wo fängt denn Luxus überhaupt an? Luxus hängt ganz stark davon ab, in welchem Milieu wir sind, welches Einkommen wir haben. Luxus fängt vielleicht für jemanden schon an, sich wöchentlich gutes Essen leisten zu können. Für jemand anderen fängt Luxus an, sich einmal im Monat einen tollen Anzug, eine tolle neue Kleidung zu kaufen. Und bei ganz anderen reden wir gar nicht darüber, was Luxus ist, sondern es ist selbstverständlich, jeden Tag Kaviar zu essen. Luxus ist also immer auch eine persönliche Definition. Es hängt davon ab, in welchem Milieu wir sind, das heißt in welchem Einkommen wir sind. Das hängt aber auch ganz klar von unserem Kopf ab, von unserem Mindset und unserem Umfeld. Wie stark lasse ich mich von meinem Umfeld beeinflussen? Wenn all meine ganzen Freunde und Kollegen sich nur mit den tollsten Sachen präsentieren und die tollsten Autos fahren, gleiche ich mich an, grenze ich mich ab oder ist mein Mindset so stark, dass ich sagen kann, ich brauche das alles gar nicht, lass die das mal machen, aber ich habe andere Werte. Und der Anspruch an sich selbst. Welchen Anspruch habe ich? Welchen Qualitätsanspruch? Kaufe ich mir super teure Möbel vom Schreinermeister, die 30, 40, 50 Jahre lang halten? Oder ist mein Anspruch da eher runtergesetzt und ich sage mir, ach, ich möchte gerne alle zehn Jahre was Neues haben? All das spricht eine Marke an und ganz egal aus welchem Milieu sie kommen, welches Einkommen sie haben, auch Leute mit geringem Einkommen können sie heutzutage für, ich sag mal, eine 200 Euro teure Jacke begeistern, obwohl sie sich eigentlich vielleicht besser die 40 Euro Jacke bei einem anderen Hersteller leisten könnten. Marke macht den Unterschied. Warum? Zunächst macht Marke einmal Wertschätzung. Ich habe eine Wertschätzung gegenüber ein Produkt, eine Dienstleistung und sage, der Preis ist fair. Ganz abgekoppelt davon, in welchem Milieu oder in welchem Einkommen ich mich befinde. Nehmen wir mal das Beispiel Autos. Ich wundere mich stark, wie viele Familien mittlerweile wirklich große und dicke Karren fahren. Das geht heutzutage ganz oftmals nur so, weil diese Autos geleased sind. Das heißt, auch das Preismodell hat sich heutzutage geändert. Auch für die kleine, junge Familie oder für das untere Einkommen ist es absolut möglich, sich solche Luxusgegenstände zu leisten. Eben nicht als Eigentum, sondern auf Rate, auf Miete. Sie haben eine gewisse Wertschätzung. Der Preis ist fair, das leiste ich mir. Marke drückt auch Begehrlichkeit aus, Mindset, Umfeld, Statussymbol. Nehme ich den Dacia oder nehme ich den Audi? Auch das ist etwas, wie möchte ich denn gesehen werden von meiner Familie, von meinen Freunden, vom Umfeld, die Nachbarn. Und Vertrauen. Vertrauen in eine hohe Qualität, mein Anspruch. Welches Vertrauen weckt eine Marke? Wenn eine Marke ein sehr hohes Vertrauen weckt, ist auch meine Wertschätzung viel größer. Was hat das nun mit Ihnen zu tun als Handwerksbetrieb? Sie müssen sich immer vor Augen führen, was oder wie will der Kunde sein? Sprich, welchen Nutzen, welches Problem, welches Gefühl, welches Mindset können Sie bedienen? Was hat der Kunde davon, dass er bei Ihnen kauft? Nehmen wir mal an, der Kunde entscheidet sich dafür, eine super tolle Küche zu kaufen. Vorweggenommen, der Kunde könnte sich ja auch entscheiden, zu einem schwedischen Möbelhaus zu gehen und eine etwas günstigere Küche zu kaufen. Oder entscheidet sich der Kunde, wirklich beim Schreinermeister in absoluter hochwertiger Handarbeit eine wirklich top Küche zu kaufen, für auch entsprechenden Preis natürlich. Warum entscheidet er sich so? Zum Beispiel, um zu glänzen, seinen Anspruch, sein Mindset, sein Statussymbol zu verteidigen gegenüber Familie, Freunde, Verwandten. So, und da stehen wir dann nun in dieser tollen Küche. Die Verwandtschaft kommt, die Familie, die Freunde und er präsentiert seine wunderschöne neue Küche. Und er sagt, die habe ich gekauft bei Schreidermeister XY. Und alle sagen, boah, Wow! Wow, was für eine tolle Küche. Echt, echt, wirklich richtig, richtig gut. Es wird also schon eine riesen Wertschätzung entgegengebracht. Keiner fragt nach dem Preis, weil über den Preis redet ja keiner. Aber man weiß, huh, da hang vielleicht eine Null mehr dran. Durch diese Weiterempfehlung erfährt dieser Schreinermeister schon eine riesen Wertschätzung. Die Familie, der Besuch, der diese tolle Küche gesehen hat und natürlich auch in nichts nachstehen möchte, guckt zu Hause erstmal nach diesem Schreinermeister, recherchiert, sucht. Es ist eine gewisse Begehrlichkeit geweckt worden. Das möchte ich auch haben. Das sieht toll aus. Glücklicherweise findet er online auch sofort diesen Schreinermeister. Toll, super, der ist erreichbar. Den finde ich sofort und den kann ich kann ich anrufen, dem kann ich eine E-Mail schreiben. Er ist also erreichbar, er ist für mich erreichbar. Er geht auf die Webseite und sieht eine total tolle Webseite, ein super Logo, tolle Farbstimmung, tolle Form, tolle Bilder. Alles genau der Qualität entsprechend, wie die Küche, die er bei seinem Kollegen gesehen hat. Super harmonisches Gesamtbild, alles stimmt überein. Die hohe Qualität der Küche, des Freundes. Stimmt auch mit der äußeren Erscheinungsbild, auf Webseite, auf alles, was er da sieht, überein. Toll. Vertrauen. Ja, der kann das nicht nur einmal, der macht das immer so. Also wird er das für meine Küche auch so machen, in der hohen Qualität. Was passiert dann? Er greift zum Hörer oder schreibt eine E-Mail und vereinbart einen Termin. Und ich sage Ihnen, Sie können dann eigentlich fast nicht mehr viel falsch machen. Sie haben eigentlich die gute hochwertige, teure Küche schon zu 90 Prozent verkauft, weil der potenzielle Kunde hat eine Empfehlung, der hat eine Wertschätzung, der weiß, was er kriegt. Er hat Vertrauen aufgebaut und er hat Begehrlichkeit und dadurch können Sie ihm wirklich fast eigentlich alles verkaufen. Optimaler Prozess. Allerdings ist es heutzutage ganz oft so, dass ja, der potenzielle Neukunde bei seinem Kollegen in der tollen neuen Küche steht und zwar auch diese Wertschätzung natürlich erfährt. Erstmal sieht, wow, wie toll, alles ist gleich. Er geht auf die Suche, auch da Begehrlichkeit ist geweckt. Aber was passiert dann? Dann findet er sie nicht direkt. Im allerschlimmsten Fall findet er direkt die Konkurrenz und ist dann schon weg. Vielleicht findet er sie dann aber doch über Umwege, es kostet ihm mehr Zeit dann ist es für ihn schon gleich, ah, der ist ja ganz schön schlecht erreichbar, man findet ihn so schlecht. Obwohl es vielleicht drei, vier Klicks später erst ist. Und dann passiert das Allerschlimmste. Er geht auf Ihre Webseite, die Webseite ist uralt, oder er geht mit dem Tablet drauf und die Webseite ist nicht optimiert für das Tablet, das heißt alles verspringt, oder die Bilder sind echt alt und passen nicht zu dem Gesamtbild, was, sie bei ihrem, was er bei Ihrem Freund gesehen hat. Und das Logo ist vielleicht auch noch selbst gemacht und spiegelt überhaupt nicht diese hohe Qualität wider, die sie da an den Tag gelegt haben mit dieser tollen Küche. Und er denkt sich, hm, schade, das war wohl ein Einzelfall mit dieser hochwertigen Küche. Also verliert er das Vertrauen. Vielleicht gibt er ihnen noch eine Chance und ruft an, aber sie werden es schwer haben, ihn zu überzeugen. Im schlimmsten Fall ruft er gar nicht an und ruft bei der Konkurrenz an, die er sofort gefunden hat, wo die Webseite richtig gut aussieht. Das ist natürlich Thema Traumkundengewinnung, aber was hat das mit Fachkräften zu tun? Es ist im Prinzip das gleiche Spiel. Wertschätzung, jemand kommt zu Ihnen nach Hause in die tolle neue Küche und Sie sagen, hey, das hat Schreinermeister XY gemacht, du suchst doch noch einen Job als, als Schreiner, als Schreinermeister irgendwo in einer guten Werkstatt. Und dieser Fachmann sieht die Küche und sagt sich, wow, toll, super Verarbeitung, hohe Qualität, echt klasse, wow. Tolles Projekt, das sieht wirklich gut aus. Da möchte ich vielleicht doch auch arbeiten. Ist interessiert, geht auf die Suche, findet sie sofort. Erreichbarkeit, Begehrlichkeit ist geweckt. Findet sie, Erreichbarkeit ist gegeben. Und dann geht er auf die Webseite und die sieht grottenschlecht aus. Was denkt sich also der Mitarbeiter? Hm. Ja, scheinbar machen die vielleicht gute Qualität, aber vielleicht haben die diesen Auftrag auch an einen anderen Schreinermeister vergeben, weil sie zu viel zu tun hatten. Oder dass nicht deren Hauptkernaufgabe war. Scheinbar entwickeln die sich auch gar nicht weiter, weil die Webseite extrem alt aussieht. Und das Logo ist auch noch selbst gemacht. Also legen sie scheinbar für ihre innere Kommunikation und für ihr äußeres Erscheinungsbild nicht die gleiche Qualität an den Tag wie für ihre Arbeiten. Da scheint irgendwo auch was nicht zu stimmen, auch mit der Kommunikation nicht. Das heißt, da geht ganz viel Vertrauen verloren. Dass sich jetzt dieser gute, diese gute Fachkraft noch bei ihm bewirbt, ist fast ausgeschlossen. Es kann gut sein, dass er sagt, Ach, ich gebe Ihnen vielleicht doch noch mal eine Chance, ich schaue es mir vor Ort an. Aber Sie werden es ganz, ganz schwer haben. Andersherum natürlich, wenn Ihr äußeres Erscheinungsbild so stimmig ist und so passend ist und Ihre Qualität widerspiegelt, wird sich diese Fachkraft sicherlich bei ihm bewerben. Das heißt, als erfolgreiche Marke wecken Sie Begehrlichkeit, Wertschätzung und Vertrauen, nämlich für Fachkräfte und für Traumkunden. Das hängt beides zusammen. Sie können nicht sagen, wir wollen nur Traumkunden gewinnen und brauchen keine Fachkräfte mehr. Oder andersherum, wir brauchen nur Fachkräfte, aber mach ja keine Werbung, weil wir brauchen keine Kunden mehr. Das hängt immer zusammen. Beides hängt zusammen. Und in der heutigen Zeit wissen wir alle gar nicht, wo es überhaupt hingeht. Und es ist wichtiger denn je, die Sichtbarkeit zu schärfen und on point zu sein und immer präsent zu sein und vor allen Dingen mit der Qualität, die Sie verkörpern. Denn Ihr Erscheinungsbild sollte auch immer die Qualität widerspiegeln, die Sie als Arbeit an Anspruch haben. Sie können nicht die Küche für 200.000 Euro produzieren und machen, aber Ihr Erscheinungsbild sieht aus, als würde die Küche 3.000 Euro kosten. Da ist ein Riesenbruch und Sie werden es immer schwer haben, zu verkaufen und auch Fachkräfte für Ihre tolle Arbeit zu generieren. Also, erfolgreich als Meistermarke, das heißt, Sie müssen wissen, wer Sie sind. Sie müssen wissen, was Sie machen wollen. Sie brauchen eine Analyse über sich selbst, aber auch über den Wettbewerb. Sie brauchen eine Strategie, dass Sie wissen, wo Sie hin möchten und wen Sie ansprechen möchten. Und Sie brauchen eine Identität, die genau das widerspiegelt. Das heißt, ihr Logo und ihr Markenzeichen muss so einzig sein, es muss ein Unikat sein, dass es genau sie auf dem Punkt genau widerspiegelt. Mitarbeiter, Nachwuchs und Kundengewinnung. Einheitlich überzeugend an allen Touchpoints. Touchpoints sind alle möglichen Bereiche, wo man mit ihnen in Kontakt kommt: Webseite, Fahrzeugbeschriftung, Arbeitskleidung, Baustellenbanner. All das müssen sie einheitlich vertreten sein. Mitarbeitermanagement und Prozessoptimierung. Abläufe effizienter gestalten, Prozesse digitalisieren. So können Sie mehr Gewinn machen in weniger Zeit. Und dieses mehr Gewinn machen in weniger Zeit gilt nicht nur für Digitalisierung und Automatisierung, sondern wie wir vorhin gesehen haben, wenn Ihre Kunden schon Marketing für Sie machen und die neuen Kunden so überzeugt sind von Ihnen, dann haben Sie da schon ganz viel Zeit eingespart für Verkaufsgespräche und machen dadurch mehr Gewinn in weniger Zeit. Und im besten Fall erfahren Sie solch eine hohe Wertschätzung und so ein hohes Vertrauen und Begehrlichkeit in Ihre Dienstleistung, dass Sie auch die Preise noch ein Stückchen anheben können. Wenn das jetzt alles interessant klingt für Sie, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns ganz unverbindlich einmal kennenlernen. Rufen Sie mich an, wir telefonieren 15 Minuten zusammen, passen wir zusammen, stimmt das mit uns, kommunizieren wir auf einer Ebene, was machen Sie überhaupt, in welchem Bereich sind Sie vertreten? Dann erfolgt ein Analyse- und Erfolgsgespräch, das Erfolgsrezept bei Ihnen vor Ort oder auch online, wenn es doch ein bisschen weiter weg ist. Das heißt, ich komme vor Ort, wenn es hier im Umkreis ist und wir sprechen, wir nehmen uns wirklich viel Zeit und sprechen über Sie, was Sie ausmacht, wo die Probleme sind. Und dann ich erkläre ich Ihnen mein Erfolgsrezept, wie wir Sie hin zur Meistermarke führen. Und dieses Ganze, Kennenlernen, ist 100% unverbindlich und auch kostenfrei. Erst dann, wenn wir sagen, wow, wir passen richtig gut zusammen, erstelle ich Ihnen ein Angebot, nämlich Ihr individuelles Erfolgskonzept. Ein Strategieplan, wie wir Sie zur Meistermarke bringen. Und das ist natürlich unsere erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich freue mich auf Ihre Nachricht, auf Ihr Like. Schreiben Sie unten in den Kommentaren, schreiben Sie mir eine E-Mail oder rufen Sie mich einfach an. Ich freue mich drauf. Bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Ciao.